Hallo Angelfreunde, ich war am Samstag in Kiel, um Paul zu treffen. Wir haben meine Barschlieblingsköder im Meer probiert und es hat wirklich gut funktioniert. Wir haben am Hafen beim Nacht angefangen und nicht lange auf einen Biss gewartet. Was hast du Biss? <lacht> ja. Oh, Wittling, ja, Wittling. Da <lacht> habe ich schon ewig im mehr gefangen. Petri! <lacht> <laughs> <laughs> yeah, on, you. the heart. Yooooo! Rest in the Yeah. Oh, a <laughs> bit <laughs> ja, doch. Okay. Guck mal, der wäre schon maßig. <lacht> den könnte man so mitnehmen, wenn man wollte. Ja. Der hat fast 38. Vielleicht 37,5. Ja, ja. Hm. Ja, fast auch maßig. Auf dem der milieu Ja. Guck mal. <lacht> <lacht> Aber noch ein Oh hab's auf dem hab's <lacht> Es kam auch eine Überraschung. Paul hat einen Boot mit dem Schabo gefangen. Ja, guck so mal, von der Größe. Hm. Du das ist ja süß. Ja, kein Problem. Ja, hm? <lacht> so, gut. Richtig schön, aber oh. von der Größe richtig geil. Ja. Schön. Richtig schön mhm. dicker. Mhm. Ja, Fleisch richtig. Okay. Nach diesem guten Start wechselten wir die Plätze auf der Suche nach Meerforellen. Leider haben wir nur vier Nachläufer gesehen, aber keinen bis gehabt. Danach haben wir neue Stellen probiert. Bis zu diesem guten Biss für nicht schlecht. Guter ja, Biss. nicht zu klein. Oh, Platz am Boot. Auf dem nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Geile, Mann. ja Nicht schlecht. Das ist super. Voll schön voll ja. Oh, das ist super. Hab Habe ich auch eine. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber das geht nicht Ich glaube, es ist das statisch. Aber das ist gut. Oh, ja. Guck mal. Dorf. Go to Dorf. <laughs> wow. Just a good dog. Alter, father. Richtig guter Fisch! Wow, man, man, man. Wow, guck <cook> mal. Oh, <laughs> uh, Oh, <yeah. laughs> of them, shabo. <laughs> uh, wow, Richtig gute <lacht> <lacht> hey, man, Richtig ja. spät auch! Oh. Ja. Das Chabot! 9 cm! Boah, Ja, sieht gut aus! Alter! Oh ja! Oh, noch ein großer! Wieder! Boah, <lacht> oh, noch groß! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Na, <lacht> Wutprofi! Ja! Hallo, fast 50, oder? Ja. Oh, das ist so 50. Wie schlecht! Das ist ja wohl zu geil, oder was? Drei Stück mit Lachabot. Was machst du? Drin, was aber machst du? <lacht> Wenn du den Essen wieder Das Was für ein toller Tag. Ein schönes Treffen und schöne Fische gefangen. Also kann man sagen, dass die Barschköder auf dem Meer funktioniert. Ich wünsche euch genauso viel Erfolg. Petri, Heil, bis zum nächsten Mal. Tschüss.